Polizeistation für Polizeiaußenpost, hier schießt jemand mit einem Schusswaffe. Einer Schussball ah! Eine von euch schuldet mir einen Haufen Geld. Trete heraus Mark Bryan, oder alle hier Anwesenden werden sterben. Ich will 250.000 Dollar bis Weihnachten auf meinen Tisch. Hör zu, du kriegst noch das Geld. Aber lass meine Familie daraus. Deine Familie wird das einzige Mittel sein, dich das Geld auch zahlen zu lassen. Wir werden deine Tochter nehmen. Bring uns das Geld bis Weihnachten. Dann lassen wir sie vielleicht am Leben. Rück meine Tochter raus. Die Zeit, in denen du mit mir spielst, sind vorbei. Mich jetzt noch aufzuhalten, bringt nichts. Du bekommst alles, was du willst, wenn du das Versprechen hältst. Ah! Scheiße, ich brauche Geld. Ich fürchte, da gibt es nur noch eine Lösung. Du hast mir immer aus der Patsche geholfen. Zwei unserer Männer wurden bei diesem Vorfall getötet. Zeugen sagen, dass es mit einem Mann namens Mark Bryan zu tun hat. Wir müssen ihn finden. Das Passwort. Das Passwort lautet 45731. Hallo, Brian <lacht> Warum bist du hier? Ich brauche Geld. Oh, das war mir klar. Und du brauchst einen Auftrag, nicht wahr? <lacht> ich, ich hätte einen für dich. Die Belohnung ist beträchtlich. Dieses Artefakt habe ich vor kurzem aus einem Museum entwendet. Alle meine Leute verschwanden bei nur einer kleinen Berührung mit dem Teil. Berühre mein, meinem guten Freund Lore Business das Artefakt und berichtet mir, wo ihr seid. Ich, ich weiß nicht so recht. Sei dabei oder nicht. Oder willst du wie der hier enden? <lacht> okay, okay, okay, okay. Ich, ich mach's schon. Viel Glück, meine Freunde. Alles klar, wir ziehen das durch. Alles klar. Auf drei. Eins, zwei, drei. Wo sind wir hier gelandet? Ich habe keine Ahnung. Der Mann dort vorne arbeitet beim Joker. Wir können ihn mal fragen, ob er uns zu ihm führen kann. Entschuldigung, kannst du uns zum Joker bringen? Wir sind von ihm gesendet worden. Der Joker? Pah, der ist seit 15 Jahren tot. Was? Was reden Sie? Wir haben vor ein paar Sekunden noch mit ihm geredet. Da muss ein Missverständnis vorliegen. Was ist mit Batman passiert? Batman, der ist ein alter Mann. Das hier ist Batman. Veräppeln können sie wen anders. Komm, wir gehen. Ich glaube, ich verstehe das Ganze hier richtig. Die Leute, die hinten jetzt immer nur von der Legende. Aber das hier könnte das Multiversum sein. Also hat uns das Accessoire dieses Universum hineingeführt? Das ist ja fast so wie unsers. Nur hier ist Joker tot und Batman ein netter Mann. Nicht so wie in unsers, wo Batman wohl auf ist und der Joker der für der Unterwelt ist? Das könnte zutreffen. Um zurück brauchen wir also dieses besondere Accessoire. Aber wie sollen wir da rankommen, wenn der Joker tot sein soll? Hallo, mein Name ist Bruce Wayne. Ihr kennt mich wahrscheinlich als Batman. Ich habe eurem Gespräch gelauscht. Ich war selber einmal im Multiversum, vor sehr, sehr langer Zeit. Unglaublich! Sie sind echt! Ich kenne jemanden, der dieses Accessoire vielleicht besitzt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Aber wie kommen wir dorthin? Wir nehmen mein Auto. Hallo Weihnachtszeit. Ich möchte gern mit ihm sprechen. Guten Tag, mein Freund Bruce Wayne. Man nennt mich den Kollektor. Dieser Mann hat besondere Menschen eingesperrt und die Tiere behandelt. Wie bitte, wie meinst du das? Dieser Mann ist ein gutherziger Mensch. In deinem Multiversum mag er anders sein, aber in diesem Universum ist er ein gutherziger Mann. Nun ja, kommt herein. Herzlich Willkommen in meiner Sammlung. Hier befindet sich, was ihr sucht. Da ist er. Dürfen wir ihn benutzen. Okay, Ausnahmsweise. Ich wünsche euch viel Glück auf eurer Reise. Kommt Sie nicht mit uns? Ich bin zu so alt für Abenteuer. Ich habe genug in meinem Leben durchgemacht. Blackter, du hast mir mein Giftgas genommen. Gib es her, oder es wird Opfer geben. Scarecrow, ich gebe dir, was du willst.